Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin noch ein kleiner Kanal, aber das kann sich schnell ändern. Ab 150 Follower folgt die erste 10.000 v Verlosung. Verpass also nichts mehr. Klick auf den Abo-Button, drück den Daumen und sei immer dabei. Vielleicht bist du am Ende der glückliche Gewinner, der seine 10.000 V-Bucks absahnen kann. Viel Spaß mit dem Video, sowas sollte dir niemals passieren. Bleib bis zum Ende dran. Haut dich rein. Ciao.